Ich bin Wissenschaftler und beschäftige mich daher vor allen Dingen damit, wie Wissenschaft offen durchgeführt werden kann und wie wissenschaftliche Materialien unter freie Lizenzen gestellt werden können. Das ist aber eine große Fundgrube für Bildungsmaterialien und über diese Brücke bin ich auch im Bereich OER aktiv, zum Beispiel über Wikimedia-Projekte.